Hallo meine Pokefreunde und Pokénen zu der, ich glaube, 32. Folge von Pokémon Blau. Ähm, bevor ich sagen bevor ich anfange, ähm, glaube ich, dass der Ton ein klein wenig anders sein kann, weil aus irgendeinem Grund hat sich das wieder umgestellt und deshalb musste ich das, musste den Ton jetzt wieder ändern. Ich hoffe, der Ton ist laut genug oder halt nicht so leise wie auch immer. Und was ich noch sagen muss, ähm. Ich hätte ja viel früher wieder weiter mit Pokémon Blau, die Sache war aber, dass mein Speicherstand teilweise weg war, ich war erst da wieder, mein letzter Safe Point war nämlich da erst wieder, wo wir das Relaxo im Team hatten, also kurz bevor wir es gefangen haben, ihr wisst ja, da habe ich einen ein gemacht und ich habe vergessen, das war eine ganze Session, da habe ich einfach alles aufgenommen und dann habe ich einfach vergessen am Ende ein Safe zu machen, da musste ich alles nochmal neu spielen. Deshalb sind Dinge anders. Zum Beispiel sind die Level alles an, alle anders. Sind größtenteils teilweise so verteilt. Aber auch ein Dito gefangen, warum auch immer. <lacht> dazu habe ich nicht mehr und ich habe hier die beiden noch mal besiegt. Und ja, ich, ich wollte es nur sagen, damit ihr wisst, falls an Sachen anders sind, weil die Level anders sind oder ich glaube Taubos hat noch jetzt äh, eine andere Attacke verlernt, weil ich das vergessen habe. Ja, so, wir haben den hier noch und dann sind wir in der Stadt. Guck, wie klingt mein vogel Oh, vielleicht hatten wir den doch schon. Oh, den hatten wir. Dann war das da oben rechts. Egal. Ähm, besiegen wir den ja trotzdem. Dann haben eh alle einfach nur so Habitakt und so ein Scheiß. Der hat Okay, den hatten wir doch. Dann war das der rechts. Shit. Den habe ich besiegt. Ach, egal. Den wir. Ist jetzt erst ja jetzt egal. Kannst du wahrscheinlich eh die meisten nicht mehr so dran erinnern. Kann das sein? Ich <lacht> mal den besiegen wir jetzt. Und dann werden wir in der Stadt weitermachen. Und es kommt jetzt auch wieder, ähm, fast täglich, ähm, Pokémon Blau, ja, <lacht> genau, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ja. Es kommen jetzt wieder täglich Videos, oder, ja, okay, das kann ich jetzt nicht versprechen, aber fast täglich. Ich es zumindest, weil es ist ziemlich anstrengend, aber ja. Gut, und nun sind wir endlich an der Stadt und können auch endlich anfangen. Die Liga, nicht die Liga, die Arena, die fünfte Arena zu machen, die ist, ist glaube ich, oh, ich weiß es gar nicht mehr, welcher, welcher Typ der hatte. Wenn wir gleich sehen, ich werde nur ganz kurz meine Pokémon heilen. Ja, erstmal heilen hier, bitte. Und ich kann auch, warum ich das immer noch im Team habe. Ich lasse es einfach drin. Ja, warum nicht? Vielleicht als Backup oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Ditto. By the way, noch nie irgendwie im Team gehabt, aber wie auch immer. Fuchsander City, Pokémon Arena. Arena-Leiter ist der Koga, der giftige Ninja-Mais. Okay, Gift-Pokémon, dachte ich mir schon. Und diese Arena ist nur in dieser, in, ist nur in der ersten Gen, in der allerersten Pokémon spielen. Ist diese in, ja, in der allerersten Pokémon spielen ist diese m, Arena schlecht. Lame. So wollte ich das sagen. Und es sieht aus, als hätten die da oben keine Haare, aber doch haben die. Hey, warte, du champion Spee. die Arena von Fuchsender City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, jeder will dich erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Die Sache ist, wäre es wirklich eine unsichtbare Mauern, so wie in allen anderen Spielen. Warum gibt es denn hier diese Striche, die dies zeigen, wo die unsichtbare Mauern ist? Das finde ich echt richtig lame und das wurde dann auch nie wieder gemacht. Und wir werden hier alle besiegen. Ich glaube, wir müssen alle außer Disney besiegen, damit wir zu ihm kommen. Ja. So machen wir das mal. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Ich hoffe es. Ja, die haben alle Gift-Pokémon. Das ist... Ich weiß nicht. Äh, ich, ich weiß gar nicht mal ob wir irgendwas haben dagegen. kann mich gerade nicht erinnern. <lacht> Traumatus ab... traumatis aber... Nicht Gift, der ist doch Psycho. Ob ich jetzt vorkommt. Nein, der ist auch Psycho oder nicht? Aber oh, ich, hoffe, ich hoffe, der ist nicht... Der ist effektiv, oder? Nee, ist er nicht. Das Gift, stimmt. Gift macht meinem Satz ja gar nichts. Oh, so. Kopfnuss, kann aber wehtun. tun. Ja, was machen wir da jetzt? Äh, ich würde halt gerne Satz noch ein wenig äh, leveln, weil der ist bei mir jetzt hier level 36 nur. Der bräuchte halt noch ein bisschen was. Ah, fast ah, Als ob der jetzt tauscht. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass man sieht, wie der Gegner das Pokémon tauscht. Kann das sein? Ein Kadabra, ein Kadabra ist ziemlich stark. Ähm, ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß mit. Hier relaxt so auf Level 37. Brr. Jetzt schauscht er wieder, alles klar. Muss ich es verstehen? Hä? Was ist mit dir denn los? Ich <lacht> ja, keine Ahnung. Boom! Headshot! Und das ist down. Und das ist auch sein schlichtes Traumado, was eh mit einem Monet Down ist, Boy. Du mit deinem scheiß geh weg. Ich fick ihn weg, Bam. Du hast mich hereingelegt. He hereingelegt, okay. Und ich leg dich noch so rein. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz ob siegt über rohe Kraft. Okay. Ja, Strategie ist ein Pokémon auch ziemlich wichtig, aber wenn du OP-Pokémon hast, dann juckt Strategie eigentlich gar nicht. <lacht> Wie immer. Und oh, Hypno. Die Weiterentwicklung von Tra Traumato. Traumato, genau. Traumato ist traumatisiert und Hypno ist hypnotisiert. Ja, genau. Ähm, nee, keine Ahnung, was da ja, Okay, mit äh, Satze, glaube ich, komme ich hier nicht weit. Psychokinese, ich glaube, das ist effektiv, sehr effektiv, wie ja, nein, doch, ist es. Ja, ich konnte mich nicht mehr erinnern, was jetzt genau war, oh Mann. Komm, Sander, Sander, zeig, was du kannst. Zerstören! Bam, Schlitzer! Schlitzer, Lützer, Volltreffer sogar, nice. Die Konversion, die wird mich nicht davon, okay, die wird mich wohl doch davon abhalten. Relax, so komm. Ich glaube, wir nehmen sogar Relax für die ganze Arena hier. Ich glaube so. ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich glaube, nach dieser fünften Arena können wir auch in die sechste Arena von Lafronia City. Ich glaube, dann ist das alles frei und dann können wir da nicht hin. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, weil wie gesagt, ich habe dieses Spiel, äh, ich habe allgemein viele Spiele aus meiner Kindheit nie durchgespielt. Äh, und das hier ist auch eins. Allgemein die erste Gen habe ich nie durchgespielt. Doch, einmal habe ich die durchgespielt, aber das ist schon ein bisschen her, da kann ich mich jetzt nicht mal ganz erinnern. Und ich glaube, wir sind hier gerade richtig krass am Frecken, aber uns endlich down! Und Level 38 verdient. Du, du, du, du, du, du. Was? Außerordentlich. Jo, danke schön. Das ist der nächste. Fuck. Lol. Dieser Gift, diesen gift der wird dir kaum angezeigt, wegen dem, wegen dem Hintergrund. Ja, ich muss ganz kurz zu Pokémon Center, sonst verrecken auch alle. Nicht verrecken, Okay. okay. Ich habe mir auch ehrlich gesagt sogar mal überlegt, so eine Art Randomizer oder so zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun will. Ja. Ich, ich bin mir da echt unsicher. Vielleicht können wir das dann mal machen. aber ich habe ihn noch nicht entschieden, okay? Das ist unser nächster Gegner. Du, du, du, du. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Okay, mein kleiner Genji, lass mal sehen, was hast du denn so drauf? Du, du, du. Vier Pokémon, das sind wahrscheinlich alles Traumatos und Tomatos. Soos. Ja. Aber Sander, ich glaube, Sanda und Relaxo sind hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hab ich das Gefühl. Ich habe nichts gesagt. <lacht> ich auch noch verwirrt. Ich glaube, Verwirrung zählt nur für das, Ziel, für den Kampf. Ja, glaube ich. <lacht> Body Slam. Ist mir egal. Das, ach, als ob das hat's gebracht, weißt du? Bam. Instant Down. Relaxe, räumt auf. Relax ist sogar unser stärkstes Pokémon im Moment, weil ich Skröte voll vernachlässigt habe. Ich muss mal unser Totalk wieder leveln, Mann. Aber wir können ja jetzt wieder fliegen. Wir können ja ab jetzt wieder. Also ab jetzt können wir ja fliegen. Was bedeutet, dass ich nochmal nach... Ich werde nämlich, sobald wir hier in dieser Stadt durch sind, so lange werden wir nicht bleiben. Ein paar Folgen. Wegen der Safari-Zone, wie auch immer. Wir müssen ja einfach nach Vanja hin. Und dort unser Paradigm benennen. Und danach... Gucken ich die bei Saffron der City nach. Und falls da irgendwas passiert, dann werde ich es rein kann Ansonsten gucke ich einfach mal im Internet oder so nach, wo es weitergeht, weil ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, wo es weitergeht, ja. Und da war es also auch schon mit dem Jungle. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Oh, das kommt der Nächste. Meister Kuga unterweist mich in der Kunst des ninja Kampfes. Kampf ist. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Ich glaube nicht, dass die, die Pokémon wegen den Ninja... Ja, wie auch immer. Oh, lol, was ist das denn für einer? Ein Dompteur! <lacht> Der Dompteur! Oh, ein Arbok. Arbok. ist ein richtig cooles Pokémon. Ich dachte, ich schwöre, ich dachte immer, dass... Ähm, Retter an sich zu Arbok entwickelt. Ja, wie auch immer. Das ist ja auch so, aber... Das Gesicht da... Also, normalerweise, also, er rettet einfach nur, also, Abok hat ja einfach nur, ist ja einfach nur rettern Mit diesem riesengroßen Fake-Gesicht innen drin. Und ich dachte immer, dass das, ich kann es auch kurz zeigen. Das hier, ich dachte, dass das hier die Augen sind, das ist der Mond, das dachte ich früher immer. Und manchmal denke ich es, manchmal versehe ich es auch immer noch. Aber ich glaube, das ist eh nur, es ist nur zur Abschreckung. Ähm, ja. Aber es ist kein psychischer Pokémon, also können wir Satz eigentlich drin lassen. Hoffe ich, <lacht> weiß ich nicht. Giftstache sollte eigentlich nicht viel. Ja, es war nicht sehr so effektiv, glaube ich. Wie auch um, ähm, immer, ich will mal Skrote kämpfen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich meine. Ja, so mal sein so mal, normales Gesicht normalerweise hier. Oh. Ja, tut mir leid für die Maus, aber ich wollte es mal zeigen. Und ich spiele immer im Fullscreen. Ich weiß nicht wieso. Also im screen vom Fenstermodus. Äh. Ich weiß auch nicht wieso. Es ist eigentlich nicht so wirklich gut, so eine Auflösung zu spielen. Aber ich kann das. Ich, ich schneide das ja eh so. Äh, ich generiere das ja eh wieder runter, dass es halt aussieht. Oder mehr oder weniger aussieht, als wäre es von einem Gameboy. Level 37 hat Satz endlich erreicht. Und Scrollt es nun endlich auf dem Level von Relaxo. Finde ich gut. Sander Sandar Dama habe ich gerade gelesen. Ne, Sandarma haben wir. Und Dama können wir einfach wegspülen hier mit unserer. Haben wir keinen Surfer? Oh stimmt, Surfer haben wir noch nicht. Oh, das kann man aber schon bekommen. Das gibt's in der Safari-Zone, genau. Da muss man nämlich so eine Art Quest machen. Und wenn man die geschafft hat, ähm, dann kriegt man Surfer. Und das muss man sogar machen, weil sonst kommt man nicht zur siebten Arena. Ja. Und zu Arctos. Und zu Zapdos. Wo da das, ist, weiß ich gar nicht. Aber zu Arctos und Zapdos braucht man auf jeden Fall Surfer, das weiß ich. Sonst weiß ich gar nicht, wo es Lavados ist. Ich weiß, ich weiß nie, wo Lavados ist. Ich weiß es nie. In jedem Spiel weiß ich es nicht. Aber in diesem Spiel weiß ich sogar. <lacht> Krass, oder? Äh, den gibt es in der Siegestraße, genau. Für mhm. den brauchen wir keinen Surfer. Und für Mute braucht man einen Surfer. Seht ihr, ihr braucht einfach für alles Surfer. <lacht> Irgendwie. Und dieser Taxi Surfer selber ist auch ziemlich nützlich. Möchte ich mal so anmerken. Gibt es hier kein Item? Ist der unten ein Item? Oder ist das hier der richtige Weg? Oh. Okay, ja, dann brauchen wir noch, haben wir noch zwei Gegner vor uns. Und dann sind wir endlich bei Koga Yeah! Du, du. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Äh, wenn sie wirklich und wären sie unsichtbar, dann ja. Der Dompteur. Was hat er denn so? ein dann da wir mal wieder. Ah, kann da gar nichts hier. Hammer ab, du. So, hier. Yeah. skröder wird dir zeigen, wie es lang geht. Bam. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Scheiß Kratzer hier. Au. Jetzt aber. Akku-Knarre! Mit nice Animationen von 1999 oder so. Bams. Keine Chance. Ich versuche auch richtig episch zu reden, aber ich kann es nicht. Yeah! <lacht> Warte, äh, hab ich das gerade richtig gesehen? Wir haben noch Panzerschutz? Wow, warum habe ich das denn noch? Wir werden auf jeden Fall Panzerschutz austauschen durch Surfer, das kann ich euch sagen. Ja, ich habe bei Taubos eine andere Attacke verlernt, aber Taubos werden wir diese Folge nicht benutzen. Oh, er hat mich besiegt. Rip. So, unser letzter Gegner, was willst du? Lass mich zu ihm hin, hin, hin, hin. Kuga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja Kämpfer. Wer sind deine Vorgänger? Ich bin der erste. Ach, Spaß. Äh in der Pokémon Story, wie schon. Weil wir sind ja wir sind ja, wir sind rot, so gesehen. Die die man auch äh, zuletzt hat man den in ich will mal sagen Let's Go Pikachu und Let's Go Ich weiß nicht, ob das rot ist, wie immer. Ähm, aber Erwachsenenrot hat man zuletzt in Sonne Mond oder Ultra Sonne, weiß ich nicht. Hab, ich habe ich nie gespielt die Ultra Sonne Mond. Es Mond. Also, ja. Kommt irgendwann mal vor. Irgendwann werde ich es mal nachspielen. Ich das ist dann kom komplett blind. Weil ich hab, war so getriggert. Und ich, ich wollte das einfach nicht holen. <lacht> Deshalb habe ich sie geholt. Na, ja, jetzt habe ich auch schon äh, Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli angesprochen. Äh, soweit ich weiß. Also, also, so weit mein, also, ich finde, das ist mehr so, eine, so ein Remake von dem gelben Teil. Pokémon Gelb. Weil Pokémon Gelb ist ja so eine Special Edition von der ersten Generation. Oh shit, ich sollte mal Heilung geben, meinem Relaxo. Der stirbt hier doch. Damn. Das wir denn so? Shit! Wir haben nichts. Ich hab nicht eingekauft. Das ist nicht gut, Mann. Alter, das können wir nicht tun. Fuck, was mach ich denn? Ich mache Erholung. Stimmt. Ich habe ja auch noch Erholung, bin ich dumm. Ja, einschlafen und dann sind wir voll gehypt mit Erholung. Hab schon neige Zeit, aber hier. Boom. So, ja, jetzt müssen wir nur noch aufwachen. Und wenn wir dann aufwachen, hätten wir jetzt aber noch Schlafrede. Haben wir eine 3 zu 4 Chance, dass wir angreifen. Und ich weiß aber, ich bin mir sehr sicher, dass es äh, Schlafrede schon in der ersten Gen gab. Ich weiß aber nicht, wie man es bekommt. Weil das Schlafrede ist ziemlich nützlich, finde ich. BODY Slayer! bam, oh, ich kann fast down Komm! Oh shit. Ich sollte heilen. Wenn er jetzt nicht stirbt. Okay, okay. Trotzdem bin ich fast down. Das ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Ich habe es vermasselt. Yo, hast du tatsächlich. So, und jetzt. Ups. Da speichern wir. Oh, fuck. Ja, aber ihr seht es ja auch da unten, dass da noch. Ähm, die aus der, der City ist. Das ist ja diese, dieses Mädchen da. Wir sprechen hier, warum nicht? Können wir machen. Und nun, let's go. Ha <lacht> Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Gift-Attacken solltest du verzweifeln. Yeah, unser Genji kämpft jetzt hier. Bam. Okay, tut mir leid, ich habe geklatscht. Oh, der sieht aber richtig episch hier aus. Vier Pokémon hat der diesmal. Okay. Ein Smogon. Haben wir noch nie gesehen in den letzten Folgen. Noch nie. Wo ist du Wir werden ihn aber richtig zerrecken. Ach, jetzt Schlammbad. Die Attacke gab es schon. Oh, Volltreffer. Shit. Shit. Ich, ich mag die Musik einfach richtig. Ist richtig nice. X-Angriff. Ich weiß gar nicht mal, ob ähm, die Liga eine eigene Musik hat. Ich glaube gar nicht, Ich glaube, die hat sogar gar keine. In vielen Spielen hat sie eine. Manchen nicht, oder? Oder verwechselt sich das jetzt immer? Ich weiß es gar nicht. Ich habe, ich habe irgendwie gerade im Kopf, dass die Liga, die, die, die Liga, also die Leute in der Liga, die vier. Dass sie auch einen Film haben, so eine Musik haben. Level ja, 38! Episch. Zumindest die meisten. In ja, den meisten Spielen. Kann das sein? Ich, ich bin gerade vollkommen verwirrt gerade. What? 39! Oh mein Gott, das muss das stärkste sein, oder? Kann das sein? Fuck. Äh. Geoworf! Hier! -hi. Boom! Wrecking Ball! Oh, okay, tut mir leid. Bam. Oh, das, das, das. Shit! Shit! Okay. BÄM Runterfallen lassen und... Oh, nur noch die Hälfte, Leute. Okay. Aber ich bin vergiftet. Nein, ich raff kurz nochmal an. Das ist halt der Vorteil von äh, Relaxo, dass er halt sich durch Erholung einfach heilen kann. Das ist ziemlich nützlich, wie ich finde. Und ich hoffe, dass die Musik nicht so laut ist. Ja, deshalb rede ich laut. Yeah, yeah, yeah. Ja, äh... Es down! Okay, okay. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, mir leid. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ein Smogon mal wieder. Aber er hat trotzdem keine Chance. Äh, Erholung. X-Angriff. Laber nicht. Laber nicht. Ist das eigentlich meine Vergiftung weg? Ich glaube nicht. Kommt, da steht jetzt immer noch GIF. Nee, SLF. Schlafen. Komm, wach einfach auf, Mann. Schläft. Wach auf. Shit, Mann. Wach einfach mal auf. Oh, er ist aufgewacht. Oh, meine Vergiftung ist sogar wirklich weg. Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, nice. Body Slam, gibts jetzt rein. Nach dem Schlamm, was mir wahrscheinlich wieder meine KP abziehen. Ja, genau. Und dann noch Vergiftung. Oh, Mann. Oh, Body Slam, Bam. Der nicht down, was? Oh nein, durch ein Bodyslam ist er paralysiert. Das kann natürlich auch passieren. Es war eher selten, dass es das passiert. Aber wenn es passiert, dann ist es sehr nützlich. Und BAM! Was ist sein letztes Pokémon? Ich bin gespannt. Level 39, unser schlechtes Pokémon ist immer noch relaxe Shit. Ein Smogmog. Lass mal sehen, ob es Kröte das Smogmog down bekommt. Level 4, 3, 43, 43, ich, ich kann nicht mehr zählen, weil er... 43 boys Alter! Alter, das geht ja richtig ab hier. Oh mein Gott. Ey, der Red mich ja richtig krass hier. Nein, Finale! Aber wir haben gewonnen. Finale tötet beide. Aber da ich noch Pokémon habe und er nicht, habe ich gewonnen. Der er beginnt einfach Suizid! Yo! Das habe ich auch noch nie. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Just, ich schreiche dir den Seelenorden. Okay, warum nicht? Nun, da du Träger des Seelenorden bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen benutzen, wenn du es zumindest hast. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Du, du, du, Toxin! Aber wir haben kein Pokémon dafür, also wenn wir es nicht benutzen... Gut, damit haben wir unseren fünften Orden endlich erreicht und die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mir ähm, gibt es richtig coole Sachen, da könnt ihr gerne draufklicken. Vielleicht findet ihr irgendwas, was euch gefällt. Ansonsten haut rein, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Blau wieder. Ciao!